Weiter geht's mit dem Auswählen von Fällen in SPSS. Angenommen, Sie haben einen Datensatz, bei dem Sie Ihre Analyse nur auf einen Teil der Fälle beziehen wollen. Dann brauchen Sie die Methoden, die ich in diesem Video hier kurz vorstellen möchte. Und zwar verwende ich wieder den Datensatz. Ich habe gezeigt, wie man den öffnet im ersten Video zur Programmstruktur von SPSS. Der heißt SETIS.F.SAV. Da geht es also um die Zufriedenheit in einem Kundenzufriedenheit bei einem Einkaufsladen. Und das folgende Beispiel wollen wir uns jetzt anschauen. Die Analyse der Zahlungsmethode wollen wir uns anschauen von den 18 bis 24-jährigen Befragten. Okay, werfen wir erstmal kurz einen Blick in den Datensatz, wie das ausschaut. Wir haben dort einmal diese Variable hier, die heißt Payment, wo jetzt die Zahlungsmethode angegeben wird. Und hier sieht man die verschiedenen Zahlungsmethoden, die da eben abgefragt wurden. Und dann haben wir die Variable Age cut wo die ähm, kategorisierte Altersvariable zu finden ist. Und dann sehen wir hier, dass die erste Ausprägung mit dem numerischen Code 1 gelabelt ist mit 18 bis 24 Jahre. So, und wir wollen jetzt gerne unsere Analyse eben nur noch auf diese 18- bis 24-Jährigen beschränken. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Zunächst mal, wenn wir diese Zahlungsmethoden analysieren möchten, verwenden wir eine Häufigkeitstabelle, so wie das im Video zu den Häufigkeitstabellen gezeigt wurde, Frequencies und dann die Variable heißt Payment. So. Dann, wenn ich das so ausführen würde, dann würde ich eine Häufigkeitstabelle bekommen für alle 580 Befragten, oder wie viele das in dem Datensatz sind. Wenn ich es jetzt beschränken möchte auf die 18- bis 24-jährigen Befragten, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder arbeite ich mit dem select -If befehl oder ich arbeite mit Filtern und die beiden Möglichkeiten möchte ich jetzt einmal kurz zeigen. Beim Select If Befehl gehe ich folgendermaßen vor. Ich schreibe Select If und dann die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Fälle im Datensatz drin bleiben. In diesem Fall möchten wir ja, dass nur die 18- bis 24-Jährigen drin bleiben. Also kann ich schreiben Select If HCut gleich 1. Hatten wir ja gerade gesehen, dass, diese, dass der Code 1 die 18- bis 24-Jährigen Befragten sind. Jetzt muss man aufpassen, bevor Sie das ausführen, muss man noch eine Kleinigkeit darüber schreiben, und zwar Temporary. Es wäre nämlich sonst so, dass die Fälle, die diese Bedingungen nicht erfüllen, einfach gelöscht würden. Das kann auch manchmal sinnvoll sein, aber meistens möchte man die ja nur inaktiv setzen für diese Analyse. Und genau dafür dient dieser Temporary-Befehl. Er sorgt dafür, dass dieser Select-If-Befehl nur für eine Analyse in Kraft tritt, also für die direkt darauf folgende. Wenn ich dann unten drunter nochmal Frequencies Payment schreibe, dann wird hier unten wieder die Analyse sich auf alle 582 Fälle beziehen. Das können wir ja direkt mal ausprobieren. Wir führen einfach mal hier alles zusammen aus. Und dann sehen wir jetzt hier in der Ausgabe, dass sich das hier oben auf 46 Fälle bezieht. Das sind die 46 Befragten, die 18 bis 24 Jahre alt sind. Und ich kann mir bei denen angucken, wie sich dort die Zahlungsmethoden verteilen. Und dann da unten drunter habe ich nochmal die Frequencies Payment. Und da sehe ich dann, dass es dann sich auf 582 Befragte bezieht. Das heißt, hier habe ich wieder alle Befragte in meinem Datensatz drin. Okay, dann schauen wir uns die zweite Möglichkeit an. Das ist das Setzen eines Filters. Das zeige ich mal über das Menü. Und zwar gehen wir da auf Daten und dann Fälle auswählen. So, das setze ich einmal zurück, was ich vorher da für Auswahlmöglichkeiten getroffen habe. Und jetzt kann ich hier auswählen, ob ich alle Fälle drin haben möchte. Dann müsste ich das hier nicht machen, falls eine Bedingung zutrifft. Das ist das, was wir gleich machen wollen. Alternativ kann man auch eine Zufallsstichprobe oder einen Zeit- oder Fallbereich auswählen. Also wählen wir aus Falls Bedingung zutrifft, klicken hier auf Falls. und Dann kann ich jetzt wieder die Bedingung formulieren, die erfüllt sein soll, damit die Fälle im Datensatz drin bleiben. ist also wieder dieselbe Logik, wie gerade eben beim Select-If-Befehl. Ich klicke also Age-Category hier rein und sage ist gleich 1. So Und dann auf Weiter. Und dann kann ich hier unten noch auswählen, ob nicht ausgewählte Fälle gefiltert werden sollen. Das ist das, was ich möchte. Alternativ kann man auch ausgewählte Fälle in einen neuen Datensatz kopieren oder die nicht ausgewählten Fälle löschen. So, dann gehe ich auf Einfügen. Und dann kommt jetzt ein leider relativ umfangreicher Befehl, beziehungsweise mehrere Befehle. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was da passiert. Zunächst mal wird per Compute eine Filtervariable erstellt, eine sogenannte Dummy-Variable, bei der es so eingestellt wird, dass die Befragten, die unsere Bedingungen erfüllen, also in der Age-Kategorie 1 sind, auf den Wert 1 gesetzt werden, die anderen auf 0. Dann werden hier Labels vergeben, was nicht besonders äh, wichtig ist, und am Ende wird dann gefiltert nach dieser Variable. Und dieses Filtern bedingt jetzt, dass nur noch die Fälle aktiv im Datensatz sind, die unsere Bedingungen hier erfüllen, der Rest wird inaktiv gesetzt. So. Und dann können wir jetzt unten drunter wieder unsere Analyse hinschreiben. Also Frequencies Payment. So, Wichtig ist jetzt noch ein Unterschied zu der ersten Vorhergehensweise und zwar müssen Sie einen Filter auch wieder abschalten. Und zwar funktioniert das einfach so, indem Sie Filter off hinschreiben. Es hat also den Vorteil dass Sie hier nicht nur eine Analyse machen können, sondern Sie können hier so viele Analysen jetzt reinschreiben, wie Sie wollen, in Ihren Do-File zwischen das Einschalten und das Abschalten des Filters und äh, haben immer dann diese Beschränkung auf die Fälle, die Sie ausgewählt haben. Gut, wir probieren es einmal aus. Und dann sehen wir, auch hier haben wir jetzt die Beschränkung auf die 46 Fälle. Das heißt, Sie haben exakt dasselbe Ergebnis. Also nochmal die beiden Methoden im Vergleich bei dem Select-If-Befehl, müssen Sie temporary drüber schreiben, damit der, ähm, diese Auswahl hier sich nur auf einen Befehl bezieht, auf den folgenden Befehl hier. Wenn Sie dann also weitere Befehle machen wollen, die sich auch nur auf diese Fälle beziehen wollen, müssten Sie das immer wieder hinschreiben. Also wenn ich jetzt nochmal neu das machen wollen würde, würde ich das kopieren hier nochmal hinsetzen und dann könnte ich hier irgendeine andere Analyse machen, die Sie ebenfalls diesen, ähm, diese Einschränkung haben soll. Beim Filter brauchen Sie es nur einmal machen. Sie schalten den Filter einmal ein, machen dann so viele Analysen, wie Sie wollen und am Ende schalten Sie den Filter wieder ab.